Servus, grüß dich. Servus. Wir queren. Schau mal, dass der untere Fuß leicht nach oben okay. schaut. noch einmal oben drüber greifen und damit umgreifen. Ach so, ja. Wir nutzen gleich, gleich, als wir beim Felsklettern die Strukturen, die es Eis hergibt. Servus, ich bin der Christoph und wir veranstalten hier am Stubayer Gletscher ein Schnupper-Eisklettern, wo alle einfach probieren können, wie sich das einmal umfühlt. Das ist am Freitag, Nachmittag, am liebsten es, meldet sich bei uns an, es wird im Skigebiet durchgesagt und ruft so an und meldet sich einfach bei uns. Also schlagen tun wir allem eher so an die Leckerreifen, gell?